Nico, was trinkt man heute? Bier. Dittmarscher Alkoholfreies Bier. Oh, da bin ich, also auf den alkoholfreien Ohr bin ich ja äh, taub, ne? Naja, heute mal alkoholfreie Radler von Joyboy. Ah, na das gut. Wie sich denken, also jetzt mal ein Monat lang alkoholfrei. Oh, das ist der kleine Bruder von dem, was wir getestet haben, das letzte Mal. 15 Gramm Protein davon, 7 Gramm BCAA. Es gibt 5 Sorten von in Joy Mitte, Boy. Ja. Und wir haben den 15er, den in der Mitte. Heute wird ja immer. Muskelaufbau und Regeneration. Protein via Zitrone. Das ist der perfekte Drink nach deiner Performance-Sporteinheit. 15 Gramm Protein und 7 Gramm BCAA fördern deinen Muskelaufbau in Rekordzeit, jetzt auch in der praktischen Dose. Ob da auch Zs und Ys drin sind. Hm. Auf jeden Fall ist das ganz nach dem einarmigen Reißen, ne? Ja. Wenn die Muskeln viel pumpt sind und alles schmerzt, dann sollte man sich das nochmal reinziehen. <lacht> so, gut. dann. Ja. Das bringt übrigens eine darauf zu klopfen. Habe ich mal gehört. Ja, ich auch. Aber ich klopfe gerne an, bevor ich Punkt. die Tür öffne. Ja, dann mach. <lacht> Augensucht oder Augenflucht? Schäumt. Was du ein schäumt? Ja, weil du so aggressiv ja, bist. Ja Nein, aggressiv geklopft oder was? Hat einen Punkt. Den <lacht> hab ich hab's dann ja noch nicht gesehen. Ach so, hier. <lacht> Mann, wie das ein? schäumt schon vor Wut, Alter. Ja, na, weil du so aggressiv bist auch. Das, das spiegelt deiner. Feucht ist es auch. Ja, das wäre der ja Wahnsinn, wenn da Brocken rauskommen, ganze Früchte. Ja, naturtrüb, naturtrüb, ja. ja wie ihr Grapefruit, nicht ganz so dicke. Auch nicht mit ganzen Früchten. <lacht> Riecht auf jeden Fall zitronig. Wie sieht's denn nun aus? Ja, naja, wie sieht's denn aus? Das ist die Frage. Ein Punkt. Stellt man sich immer die Frage, wie das aussieht. Die Legen hat, stellt man sie ja. mal Woran hat zu legen, dass es das so aussieht? Ein Punkt, ja, okay. Ja. <lacht> nee. Prost, Prost. Also beim Grapefruit das sieht immer gut an. Ja. Wir haben es schon mal getestet, übrigens. Hm. Ja, also das gleiche wie beim Grapefruit. Nee, Ich finde es süßer hier. Ja? Ja. ja. Der Abgang ist ja genau der gleiche. Nee, finde ich nicht. Find der Abgang mit Grapefruit auf jeden Fall angenehmer als der jetzt. Ja, da magst du recht haben. Und das schmeckt doch süßer. Also es ist halt ein Mixgetränk, ne? Ein Erfrischungsgetränk. Ja, wer auf Zitrone steht, ist oh. das recht angenehm. Hat halt äh, eine Säure. Hat zitronig halt, ne? In, ich sag mal, der Draler von Klauszahler zum Beispiel. Kromacher Radler schmeckt auf jeden Fall besser um einiges besser. Ja. Aber das hat die Radler haben halt auch keine 15 Gramm Proteine und so ne. Das ist wohl wahr. Blechdose, Blechrang. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Naja, für flüchtige Sportler. Bitte ein Bit. Haben die ich ja mal gespannt. Ja, hol doch mal. Meinst du nicht, dass die Leute das wissen? Naja, gut. Ist okay. ah, Bitburger! Also, das ist eine sehr ansprechende Flasche Bier. Also, nächstes Mal Bitburger unbedingt wieder einschalten. Abonniert den Kanal und schreibt mal einen blöden Kommentar. Vielleicht teilt ihr das Video auch mal, das wäre total geil. hat sich gerade verliebt. Bis demnächst. Haut rein und macht's gut. Und rein bei den Pfeilen. Macht's gut, schwenkt der Hut. <lacht>